Hallo alle zusammen. In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie Sie verlorene Daten in Linux-Betriebssystem nach einer Neuinstallation des Systems oder einer Formatierung der Festplatte wiederherstellen können. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software.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 Vor Beginn der Neuinstallation haben sie keine wichtigen Informationen von der Systemplatte kopiert und diese wurde gelöscht. Jeder ja, Benutzer kennt dieses Gefühl, wichtige Informationen zu verlieren, wenn man versucht, sie am alten Ort zu finden, aber sie sind nicht mehr da. Glücklicherweise gibt es heute viele verschiedene Programme, die ihnen bei der Wiederherstellung verlorener Daten helfen können. Eines dieser Programme ist Hetman Partition Recovery, ein bewährtes Dienstprogramm, das sich bei der Wiederherstellung verlorener Daten als zuverlässig erwiesen hat. Und da es derzeit kein Distribution-Kit für das Linux-Betriebssystem dieses Programms gibt, werde ich Ihnen zeigen, wie Sie es auf diesem Betriebssystem aufführen und Daten von seinen Laufwerken wiederherstellen können. Um das Programm auszuführen, benötigen wir eine virtuelle Maschine mit dem Windows-Betriebssystem. Wie ich bereits sagte, gibt es keine Linux-Version von Hetman Partition Recovery, aber die Windows-Version ist der Lage, Daten von Linux-Laufwerken wiederherzustellen. Das Programm unterstützt fast alle von Linux verwendeten Dateisysteme. Zum Ausführen des Dienstprogramms benötigen Sie eine virtuelle Maschine, zum Beispiel VMware. Dies ist eine der beliebtesten virtuellen Maschinen und sie sollten keine Probleme mit ihrer Installation haben. Das Programm wird nicht als Open-Source vertrieben, sondern hat zwei Versionen. Die kostenpflichtige Pro-Version und die kostenlose Live version Die Pro-Version hat eine 5 TDGM testphase für die Verwendung des Programms, was ausreicht, um verlorene Informationen wiederherzustellen. Ich werde Ihnen zeigen, wie man eine virtuelle Maschine installiert, eine Windows 10 Maschine erstellt und verlorene Daten auf Ubuntu-Version 18.04 wiederherstellt. Um VMware zu installieren, müssen Sie zunächst die Programminstallationsdate herunterladen. Die neueste, stabile Version finden Sie auf der offiziellen Website. Sie brauchen eine Version für Linux. Wählen Sie die Datei Speichern und warten Sie, bis der Download angeschlossen ist. Sie müssen auch die Komponenten installieren, die für die Installation des VMware-Programms erforderlich sind: Genau Completed Collection und Byte Essential. Für die heruntergeladene Datei müssen Sie die Auflösung einstellen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und öffnen Sie Eingeschafften. Gehen Sie auf die Registerkarte Erlaubnis und markieren Sie die Datei als Programm zu lassen. Gehen Sie zum Download-Ordner und führen Sie dort Datenkommunikationsgerät aus. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf der freien Platz im Ordner und wählen Sie im Datenkommunikationsgerät Öffnen. Bevor Sie eine Software installieren, müssen Sie das Paket Repository mit dem folgenden Befehl aktualisieren. Installieren Sie dann die erforderlichen Genu Completed Collection und Blue Assistant komponenten die während des Installationsprozesses verwendet werden. Führen Sie dazu den folgenden Befehl aus: Ja zur Bestätigung und Enter. Für weitere Aktionen benötigen wir den vollständigen Dateinamen des härter umgeladenen VMware-Pakets. Um dies zu tun, listen wir die Dateien auf, die sich in den Downloads befinden, indem wir den folgenden Befehl ausführen. Kopieren Sie den vollständigen Namen der heruntergeladenen Datei. Sie benötigen es, um die Dateien aus dem Paket zu extrahieren. Geben Sie im Datenkommunikationsgerät Sudo ein und geben Sie den Paketnamen ein. Das Befehl hat diese Form. Enter. Wenn das Extrahieren der Dateien abgeschlossen ist, sollte sich das Fenster des VMware Installationsprogramms öffnen. Falls nicht, gehen Sie zur Liste der installierten Anwendungen und führen Sie sie aus. Wählen Sie nach dem Start die Konfigurationseinstellungen der Anwendung aus und führen Sie den Installationsprozess durch. Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird eine Benachrichtigung über die erfolgreiche Installation angezeigt. Bei ersten Start fordern Sie das Programm auf, Ihren Lizenzschlüssel einzugeben und kostenlose 15, 30 Tage Testversion zu wählen. Sie können nur eine virtuelle Maschine erstellen. Um eine virtuelle Maschine mit dem von Ihnen benötigten Betriebssystem zu erstellen, müssen Sie das Image dieses Systems herunterladen. Geben Sie auf die Microsoft Website und laden Sie die ICO-Datei für die von Ihnen benötigte Version herunter. Nachdem Sie das wenn wir Image herunterladen haben, müssen Sie es von Super-User ausführen. Beenden Sie dazu das Programm und geben Sie den folgenden Befehl in Datenkommunikationsgerät ein. Dadurch werden Probleme für späteren Anschließen des physischen Laufwerks vermieden. Klicken Sie in dem sich öffnenden Programmfenster auf die Registerkarte-Datei 0 neue virtuelle Maschine. Wählen Sie die übliche Art der Konfiguration, weiter, markieren Sie das Kätzchen neben Installations Abil datei ICO und geben Sie den Pfad zum heruntergeladenen Betriebssystem Image an, weiter. Geben Sie den Namen der virtuellen Maschine an und ändern Sie gegebenenfalls Ihren Speicherort. Wenn Sie Daten von der Systemdiskette wiederherstellen, ist es besser, eine andere für die Installation anzugeben, da die wiederherstellenden Daten während des Installationsprozesses verloren gehen können. Hier können Sie die Festplattengröße für die virtuelle Maschine einstellen, virtuelle Festplatte als einzelne Dateispeicher markieren und auf Weiter klicken. Im nächsten Fenster sind die Einstellungen der virtuellen Maschine verfügbar. Wählen Sie im ersten Punkt die Größe des RAM-Speichers aus, der für den Betrieb der virtuellen Maschine zu zugewiesen wird. Hier gilt, je mehr, desto besser. Wählen Sie es jedoch basierend auf der tatsächlichen ram des PKs aus, damit Ihr Computer bei Ausführung der virtuellen Maschine nicht einfriert. Die restlichen Einstellungen sind in diesem Stadium nicht wichtig. Schließen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf Fertigstellen. Die virtuelle Maschine wurde erstellt, jetzt müssen Sie sie nur noch ausführen und das Betriebssystem installieren. Nach dem Start beginnt die Installation von Windows. Sie unterscheidet sich nicht von einer normalen Installation. Hier ist alles einfach, folgen Sie den Einweisungen und warten Sie, bis die Systeminstallation abgeschlossen ist. Weitere Einzelheiten zur Installation von Windows finden Sie in einem separaten Video. Der Link dazu befindet sich in der Beschreibung. Jetzt müssen Sie in den VMware-Einstellungen ein physisches Laufwerk hinzufügen, vor dem Sie Ihre Daten wiederherstellen möchten. Um damit das System von der Festplatte startet, anstatt die Installation bei jedem Start zu starten, müssen Sie das Häkchen auf der Registerkarte CD-DVD-Connected entfernen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf unsere virtuelle Maschine und öffnen Sie die Einstellungen. Entfernen Sie im Element CD-DVD diese Markierung. Klicken Sie dann unten auf Hinzufügen und wählen Sie, sie die Festplatte aus. Weiter. Geben Sie den Typ an und setzen Sie im Auswahlfenster das Kontrollkätzchen auf physischen Datenträger verwenden. Weiter. Wir wählen das für uns notwendige Gerät aus der Liste aus. Wenn es für Sie schwierig ist, das benötigte Laufwerk zu definieren, öffnen Sie das Festplatte-Dienstprogramm. Hier können Sie nach Größe und Name das benötigte Laufwerk definieren. Geben Sie das Laufwerk an, klicken Sie auf Weiter und dann auf Fertigstellen, um den Vorgang abzuschließen. Starten Sie nun die virtuelle Maschine und warten Sie, bis das System hochgefahren ist. Um ein USB-Flash-Laufwerk anzuschließen, schließen Sie es an den Computer an und schalten Sie im VMware-Programm unten ein, indem Sie auf Gerät klicken und auf mit Host verbinden klicken. Danach wird es auch im Programm angezeigt. Um den Wiederherstellungsprozess zu starten, Starten, müssen Sie das Programm herunterladen und installieren. Öffnen Sie Ihren Browser, laden Sie Hetman Partition Recovery herunter und führen Sie es aus. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sehen Sie Ihr Laufwerk im Laufwerk Manager. Klicken Sie mit der rechten Maustaste daraus, öffnen. Führen Sie zunächst einen Schnellscan durch, das Programm scannt sofort das Laufwerk und zeigt die gefundenen Informationen aus der rechten Seite des Fensters an. Diese Art des Scans nimmt weniger Zeit in Anspruch. Wenn die Schnellsuche die Daten nicht finden, führen Sie eine vollständige Analyse durch. Wenn der Scan abgeschlossen ist, öffnen Sie den Ordner, in dem Sie die verlorenen Installationen befanden. Markieren Sie die Dateien, die Sie zurückgeben möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie einen Pfad zum Speichern der verlorenen Daten an und klicken Sie auf Wiederherstellen. Während der Wiederherstellungsprozess abgeschlossen ist, befinden sich alle Daten im angegebenen Ordner. Das Programm ermöglicht es Ihnen auch, ein Gisk image zu erstellen, und Daten aus dem Image wiederherzustellen, was die Chancen erhört, verlorene Informationen wiederherzustellen. Weil mehrere Scans des Datenträgers die Daten möglicherweise vernichten. Hetman Partition Recovery kann Daten wiederherstellen, die aufgrund von Loschung, Formatierung, Systemabsturz, Virenangriff und anderen Situationen des Informationsverlustes verloren gegangen sind. Hetman Partition Recovery kann auch Daten von internen und externen Festplatten, USB, CD-Karten, Kameras und anderes. Speichergeräte wiederherstellen. Jetzt wissen Sie, wie Sie verlorene gegangene Informationen im Linux-Betriebssystem nach der Neuinstallation des Systems oder der Formatierung des Laufwerks wiederherstellen können. Und das ist alles. Ich hoffe, diese Videoanleitung war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn